Nun zu aktuellen Liedern und zwar ähm, ein besonderes Lied, äh, äh, was ich gerne spielen will, ist ähm, Verträum deine Zeit. Es ist eine, ja, ein Gegensatz zu Karpedieren, nutze den Tag. Deswegen, weil viele Leute, ja, sie nutzen den Tag, wissen aber gar nicht warum, wissen gar nicht was ihre Träume sind, denen sie dann hinterherjagen könnten. Aber sie wissen es ja nicht, sie hetzen also nur hin und her. Daher meine Gegenparole, verträum deine Zeit, dann weißt du wenigstens, wohinter du herjagen kannst. Hat mit ganz eigenen Ideen, denn so vereint die Seele, den Körper und den Geist. versäume den Konsum, das Fernsehen und die Macht. Denn es ist mir nicht egal, was das dann aus mir macht. Wir in deine Zeit mit Sachen, die du gerne magst und gerne machst Wir in deine Zeit. Mit Träumen, die du dir willst und wie du lebend vertreucht. Deine Zeit mit Sachen, die du gerne magst und gerne machst. Ich verträumen deine Zeit. Ich verträume meine Zeit und vergesse den ganzen Scheiß, den die anderen mir auf Zwängen bringen, Glauben machen wollen. Ich verträume meine Zeit, denn nur so lerne ich sie kennen. Denn nur so werden Träume zum Ziel meines Lebens. Denn nur so werden sie klar. Denn nur so. Zeit, mit Sachen, die du gerne machst und gerne machst, in ja, deine Zeit mit Träumen, die dir füllt und die du lebst. Ja, vertrauen deine Zeit mit Sachen, die du gerne machst und gerne machst, ja, vertrauen deine Zeit. Da da da da da da dir. Ja, deine Zeit, in Sachen die du gerne magst und gerne machst. Ja, verträum deine Zeit, in Träumen die du dir fühlst und wie du leben willst. Verträum deine Zeit, in Sachen die du gerne magst und gerne machst. Ja, deine Zeit. Ich träume meine Nacht, aber der Tag ist auch mein Traum. Das zu tun macht mich glücklich, das ist es das, was ich mag. Zu tun, was ich tue, ja, glücklich sein zu wagen, ohne Klagen, Kompromiss, was unsere Welt zu hinterfragen. Ja, verträum deine Zeit. Mit Sachen, die du gerne machst, und gerne machst. Ja, verträum deine Zeit. Mit Träumen, die du dir erfüllst und wie du leben. lässt. verträum deine Zeit. Mit Sachen, die du gerne machst und gerne machst, Zeit. Ich verträume meine Zeit, denn nur so lerne ich sie kennen. Denn so werden Träume zum Ziel meines Lebens. Ich verträume meine Zeit, denn nur so lerne ich sie kennen. Die Träume meines Lebens, sie erwarten mich schon heute. Ja, verträume deine Zeit. Nur so kennst du deine Ziele. Und nur so kannst du den Tag auch nutzen.